Überschattet von Russlands Angriffskrieg haben die Menschen in der Ukraine das orthodoxe Osterfest gefeiert. Wie schon im Vorjahr dauerten auch dieses Mal die Angriffe an. So meldeten die Behörden im südlichen Gebiet Mykolajew den Tod zweier Jugendlicher durch russischen Beschuss. Bei einem Gefangenenaustausch wurden ukrainischen Angaben zufolge insgesamt 130 eigene Soldaten aus russischer Kriegsgefangenschaft freigelassen. Mit Osterkörben kommen orthodoxe Gläubige heute in das Kiewer-Sankt-Michaels-Kloster. Darin das traditionelle Osterbrot Baska, bemalte Eier und weitere Lebensmittel. Das alles lassen sie segnen, auch sich selbst. Wir, wir feiern dieses Fest mit der großen Hoffnung und dem Glauben daran, dass wir endlich gewinnen. Ich trauere sehr, sehr, sehr um unsere Soldaten und ich habe gerade in der Kirche für sie gebetet. Bei den Familien dieser ukrainischen Soldaten ist die Freude groß. Sie sind bei einem Gefangenenaustausch aus russischer Kriegsgefangenschaft freigelassen worden. In seiner Osteransprache hebt Präsident Zelensky den gesellschaftlichen Zusammenhalt der Ukraine hervor. Der Krieg konnte uns nicht auslöschen. Unsere Werte, unsere Traditionen, unsere Feiertage und die wichtigen Dinge, für die sie stehen. Auch an den Feiertagen greift Russland die Ukraine an. Dabei wurde im Süden des Landes, in der Region Saporizia, eine Kirche zerstört. Im Gebiet Mykolaiv sind laut Behörden zwei Jugendliche getötet worden. Viele Gläubige hier beten dafür, dass sie das nächste Osterfest in einer freien und friedlichen Ukraine feiern können, gemeinsam mit ihren Familien. Denn gerade kämpfen viele Frauen und Männer an der Front. Andere sind ums Leben gekommen. Und noch immer ist ein großer Teil der Ukraine besetzt. Auch in Russland wurde das zweite orthodoxe Osterfest seit Beginn des Krieges gefeiert. Gemeinsam mit dem Moskauer Bürgermeister Sobjanin besuchte Präsident Putin in der Nacht einen Gottesdienst des russisch-orthodoxen Kirchenoberhauptes Kyrill. In seiner diesjährigen Osterbotschaft lobte er die in seinen Worten selbstlose Arbeit der russischen orthodoxen Kirche. Russlands Krieg gegen die Ukraine sprach Putin nicht an. Im Sudan haben schwere Kämpfe zwischen der Armee und Paramilitärs die Sorge vor einem neuen Bürgerkrieg verstärkt. Bei den Auseinandersetzungen starben am Wochenende mehr als 50 Menschen, unter ihnen auch UN-Mitarbeiter. Hintergrund ist ein Machtkampf zwischen Militärchef Al-Burhan und seinem Vize, dem Anführer der Paramilitärs. Im Sudan im Nordosten Afrikas hatten Militärs 2019 Langzeitmachthaber Bashir gestürzt. Eine Übergangsregierung aus Militärs und Zivilisten wurde eingesetzt. 2021 folgte ein neuer Putsch und jetzt auch Kämpfe zwischen Armee und Paramilitärs. Raketenbeschuss. Zu hören über dem Rollfeld von Khartoum, der Flughafen am Morgen hart umkämpft. Am Himmel die sudanesische Luftwaffe auf Patrouille, am Boden liefern sich Soldaten schwere Gefechte mit der verfeindeten RSF-Miliz. Die Geschehnisse in ihrem Land verfolgen Bürgerinnen und Bürger von zu Hause. Kaum einer traut sich noch vor die Tür. Wir leben genau zwischen zwei Gegenden, in denen gekämpft wird. Tag und Nacht ist Beschuss zu hören, das macht mir große Angst. Vor allem die Kampfflugzeuge. <lacht> Auch in anderen Regionen des Landes weitet sich der Konflikt aus. Armeesoldaten treten auf ein Plakat des verfeindeten Milizenchefs Hemeti. Das Ringen um die Macht im Staat zwischen Hemeti und Militärgeneral Al-Burhan ist eskaliert. Nach dem Sturz von Langzeitherrscher al bashir 2019 waren sie eine Allianz eingegangen, hatten gemeinsam mehrfach freie Wahlen verhindert, die Hoffnung von Millionen Sudanesinnen und Sudanesen enttäuscht. Bei diesem Kampf geht es nun darum, als Sieger die Macht komplett an sich zu reißen. Es ist ein großer Rückschlag für Aktivisten und demokratische Bewegungen. Ein Ende des Blutvergießens fordern die UN und die Arabische Liga. Am Abend wurde zumindest eine dreistündige Waffenruhe verkündet. Dennoch, die Sorge vor einem Bürgerkrieg wächst. In Deutschland wird kein Strom mehr aus Atomkraftwerken produziert. Die drei letzten Meiler sind gestern Abend wie geplant vom Netz gegangen. Die Diskussion über den Atomausstieg hält jedoch an. Der bayerische Ministerpräsident Söder möchte Kernkraftwerke in Landesverantwortung weiter betreiben können. In der Bild am Sonntag forderte er den Bund auf, entsprechende Möglichkeiten zu schaffen. Umweltministerin Lemke wies den Vorstoß in der Süddeutschen Zeitung scharf zurück. Die Zuständigkeit für Atomkraft liege beim Bund. Am Abend ist die Hannover Messe eröffnet worden. Sie gilt als wichtigster Branchentreff der Industrie weltweit. In diesem Jahr stehen vor allem die Bereiche Künstliche Intelligenz, Energiemanagement und Klimafreundliches Produzieren im Mittelpunkt. Diese Salatköpfe wachsen platz- und energiesparend auf mehreren Etagen. Die Technik überwacht automatisch den Nachschub an Wasser und Nährstoffen. Auf der Hannover Messe drehen sich viele Fragen um die Energie. Zum Beispiel, wie Industrie- und Privathaushalte zuverlässig aus erneuerbaren Quellen versorgt werden können. Wir haben genügend Fläche, wir haben genügend Wind, wir haben genügend Solar. Wir müssen jetzt im Endeffekt nur in die jeweilige richtige Technik investieren, dass wir dann auch Strom einspeichern können oder Energie einspeichern können, dass wir Energie besser verteilen können, nicht nur über die Stromnetze, sondern auch über die Gasnetze. Und dann wird es sogar noch sehr, sehr günstig werden. Am Abend begrüßte Bundeskanzler Scholz den Präsidenten des Partnerlandes Indonesien Widodo. Der Kanzler kündigte an, künftig wirtschaftlich enger mit Indonesien zusammenarbeiten zu wollen. Auf der Messe gehe es auch um einen industriellen Aufbruch, sagte Scholz. Damit wir weltweit eine führende Industrienation bleiben, damit wir dabei sind, wenn es darum geht, CO2-neutral zu wirtschaften und gleichzeitig auch möglich zu machen, dass gute Arbeitsplätze hier im Lande Möglich sind. Alles das ist mit dieser Messe verbunden. Von morgen an zeigen insgesamt 4000 Unternehmen ihre Neuheiten in Hannover. Axel Springer Verlagschef Döpfner hat sich für seine öffentlich gewordenen konzerninternen Mails und Nachrichten entschuldigt. Vor allem seine Äußerungen zu Ostdeutschen hatten Empörung ausgelöst. Auf Bild online schrieb Döpfner, er bitte um Entschuldigung, dass er viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe. Die Wochenzeitung Die Zeit hatte unter anderem die Äußerung zitiert, die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazu erklärte Döpfner, das sei verletzend und natürlich Quatsch. Im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald wurde heute an die Befreiung vor 78 Jahren erinnert. Unter den Nationalsozialisten waren dort 56.000 Menschen zu Tode gekommen. Schwerpunkt des diesjährigen Gedenkens ist die Verfolgung von Sinti und Roma während der NS-Zeit. Auch heute werde in Europa gegen Minderheiten gehetzt, so der stellvertretende Vorsitzende des Zentralrates, Deutscher Sinti und Roma, Delfeld. Dem müsse entgegengewirkt werden. In der fußball Bundesliga haben sich Union Berlin und der VfL Bochum am Abend 1 zu 1 getrennt. Zuvor hatte der SC Freiburg bei Wader Bremen mit 2 zu 1 gewonnen und damit seine Ambitionen auf die Champions League unterstrichen. Der SC Freiburg träumt nach dem Sieg in Bremen weiter von der Champions League. Die 41.500 Zuschauer am Weserstadion bekamen erst im zweiten Abschnitt was zu sehen. Werder in grün-weiß, wenige Sekunden nach Wiederanpfiff mit dem 1 0 durch Maximilian Philipp, der für den verletzten Nationalstürmer Niklas Füllkrug spielen durfte. Freiburg gelang nach 67 Minuten Historisches. Das 1 zu 1 von Scholloy ist der tausendste Bundesligatreffer in der Geschichte der Breisgauer. Scholloy war nur vier Minuten später Vorbereiter des entscheidenden Treffers. Lukas Höhler mit dem 1 zu 2 in der 71. Minute. Höhler in Bremen groß geworden, aber nie für Werder aktiv. Sieger im Kopf bei Duell mit Bremens Kapitän Friedel. Nach der bereits neunten Heimniederlage befinden sich nun auch Ole Werner und seine Bremer im Abstiegskampf. Freiburg hingegen bleibt nach dem insgesamt glücklichen Sieg obendran. In der Tabelle führt München vor Dortmund, auf Platz 3 Union Berlin vor Leipzig und Freiburg. München Gladbach weiter auf Platz 10 vor Köln und Bremen. Bochum ist 15. In der Abstiegszone Stuttgart, Schalke und Hertha BSC.